Es geht heiter weiter hier bei Mario Maker 2 im Story Mode. Wir machen weiter mit den neuen Aufträgen. Cheap schieb, schwer... schieb, schieb, schwärme. So. Ich habe ein paar Schiepschieps in meinem Unterwasserlevel geworfen. Und dann noch ein paar. Und jetzt sind da ein paar zu viel. Ist dieser Level überhaupt noch schaffbar? Ich brauche Hilfe vom Hobby-Taucher. Also es sind zwei von vier Sterne. Also es sollte möglich sein. Richtig? Ich vermute mal. Ich hoffe es mal. War sowas auf jeden Fall. Mal. Mit der schönen Musik und dem Unterwasserlevel. Das soll heute sehr entspannend sein, wie ich sehe. Ja, ja. Heute werden wir nach Hause gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hilfe! Da sind böse Fischis, die wollen mich aufessen. Und das will ich nicht. Also schnell weg hier, sonst sterben wir. Und das wollen wir nicht, verdammt! Da habe ich die zehner Münze übersehen, aber na ja, man kann nicht alles haben. Schätze ich mal, Bisher sieht's sehr easy peasy aus, finde ich. Oh Gott, da kommen noch mehr. Help, bitte! Ich bin in Gefahr. Schnell hell weg. Ich brauche aber alle Coins. Sonst bin ich ein Pleiter. Italiener Mann. Mach ich's doch in Italiener ne? Schnell, ganz oben. Und 10 Münzen mehr. Ja. Yeah. Okay. Was ein toller Start in die Folge. Habe ich recht? Fast 100 Münzen habe ich daraus bekommen. Okay. Nice. Ich hätte natürlich 100 bekommen können, aber ich habe die 10er verpasst. Okay. Boing, Boing und 30%, 31% sogar. Leute, läuft. Feuerclown-Kutschen-Expedition. Die Feuerclown-Kutsche ist bereit für ihre erste große Expedition. Halt Y gedrückt, um sogar harte Blöcke zu zerstören. Ich würde das ja alles selbst legen, aber ich muss dringend noch meine Steuererklärung machen. Okay. Todesmutiger Forscher. Alright. Versuchen wir mal. Oh, ist sogar hier Mario world stil Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte jetzt zum Beispiel ein Mew-Stil. Fireflower. Flower! Skurr. wo geht's denn lang? Sag mir das mal jemand. Das ist eigentlich schon mal aufgefallen, dass äh, Mario Red das einzige Mario Spiel ist, soweit ich weiß, das einen anderen Undergorn-Theme hat? Ich meine, alle anderen haben immer dieses. Ja, aber das hier, dieses. Also, ich hab nichts gegen diesen Theme. Ich finde ihn sogar eigentlich echt nice. Aber der andere mag ich auch. Ich könnte mich nicht entscheiden, to be honest. Oh Gott. Warum spring ich raus? Reflex anscheinend. Flex, flex, reflex. Und äh, tun wir jetzt nicht. <lacht> Löle. One up. Hopp. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. das Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Whoop. Komm mal runter, du Alright. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wow. Wow. Hilfe. Okay, alles gut. Wow, ich hab's irgendwie abwehren können. <lacht> Bam. Haut ab. Haut ab. Dankeschön. Die 10 die gönne ich mir mal eben. Warum nicht? Und weg abhauen boing boing die münzen die gönn ich mir auch noch mal eben und bam du badabadabu yeah <lacht> dieser sprite Woo! geschafft ich bin krass yeah und neun ach 800. und der haupt das hauptgebäude 2 og ist fast fertig ein Level brauchen wir noch. Komm, auch was weiter. Mit dem Schlangenblock von A nach B. Ich habe eine Teststrecke für Schlangenblöcke gebaut. Damit werde ich es diesen ewig gestrickt, gestriegen zeigen, die immer noch behaupten, Schlangenblöcke wären gemeingefährlich oder unträglich langsam. Pa, Schlangenblöcke sind das Ö öffentliche Verkehrsmittel der Zukunft. Schlangenblock, Freundin. <lacht> ich mag Schlangenblöcke. Es gibt Leute, die mögen die nicht, aber ich feiere die. Ich mag die. ich weiß da, was ich sagen soll <shrielly> deshalb ziemlich da, mit da, Oh Mann, was mache ich? Dann wundere ich mich am Ende, dass ich sterbe. Ich sollte vielleicht nicht auf dem Fahrzeichenblock stehen. Ach, das sind Münzen. Nein! Da wäre das Ziel, aber ich gönne mir noch nicht mal Münzen. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Oh Gosh! Okay! Ja, ja, Warum singe ich halt die ganze Zeit mit? Ich weiß es nicht. Hilfe! Aber jetzt haben wir oben das zweite Obergeschoss fertig gebaut. Tausend? Yes! 1000 Münzen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, 34% werden wir jetzt. ca. ein Drittel oder so. Was ist los bei dir? Angst. Was ist los, Hadi? Äh, oh weh, oh Es gibt ein Problem, Mario. Das Wichtigste ist, eine Panik zu vermeiden. Also es bitte einfach das hier. Tod-Rettungsmission, Rettung, was? Ah! Der rote Teufel wurde entführt. Die Bauleiterin war einen Moment im Stehen eingeschlafen. Deshalb hat sie nichts davon mitbekriegt. Du musst den roten toll zurückholen, so schnell es geht. Ah! Vorarbeiter tot Okay. Ich drück dir die Daumen. Auf jeden Fall. Das wird mega easy. Denn ich bin natürlich Mario. Ich bin Super Mario. Auf mich kannst du Verlass geben. Ach, das Level kennen wir doch. trailer. Spoilern so viel vom Spiel. Ich mag das Level sehr. Das hat eine coole Idee. Und funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. gut. Da, dam, dam. Stellt euch vor, ich müsste alle Gummis killen. Das wäre krass, aber den bringen die nicht zum Glück. So, Toadie, du musst mir jetzt die ganze Zeit folgen. Hast du mich verstanden? Okay. Oh Gott, die will ich haben. Die Münzen. Nein, nein, der verfolgt mich. Ich kann in der Luft spinnen, dann bleibe ich in der Luft schweben. Das muss ich nicht. Dann kann ich alles skippen, ne? Ja, ich kann alles skippen, wenn ich will. Dann oh Gott. Yes, ich habe irgendwie die 30 er coin bekommen. Ich weiß nicht wie. Tot! Tot! Ich, ich, ich oh Gott sagen, warum haut er jetzt ab? Oh nein. Danke Dankeschön. Okay. Rennen und los! Okay, okay. Nö, nö, wir schaffen das. Auch wenn mein Commentary immer so ein wenig am Mangeln ist in diesem Spiel. Ich will halt euch nicht noch mal Fails geben. Ja! Nice! Gutes Level. Aber etwas okay. zu kurz. Maradam. Ja, der letzten Level war nur etwas kurz, cool, habe ich das Gefühl. Oder bin ich einfach zu krass in diesem Spiel? <lacht> Lol. Ah, oh, es sind nicht genug Münzen. Nein, ich brauche 1200 jemals. Ah, oh. oh, yeah! Roten Tod gerettet. Nice. Okay. Soll ich mit ihm reden? Ich versuche mal mit ihm zu reden. Vielleicht bringt das was. Guten Tag, Line. Alles fein, bei dir? Alles gut? Mm, danke für die Rettung. Ich dachte schon, das war's für mich. Aber schon seltsam. Die haben mich einfach da zurückgelassen. Ja, war schon seltsam. Oder so. <lacht> Machen wir weiter. Wie viele Quests es eigentlich insgesamt? Oh, das sehe ich mich sehe ich noch gar nicht. Ich schätze mal, es gibt irgendwie 50 Level oder so. Ich weiß es nicht. Nächstes Level, Forstflussflut. Hehehe. <lacht> Mit einem Zauber habe ich dafür gesorgt, dass der Fluss im Wald regelmäßig über die Ufer tritt. Die Cheep Cheeps scheinen begeistert zu sein. So vergnügt hüpfen sie herum. Nur ob jetzt jemand ohne Kieme noch das Ziel erreichen kann. Magie Ass ist wieder dabei. <lacht> Magie Ass. Wir kennen ihn. nie. Ich weiß, es das heißt Ass, aber falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann, dann checkt ihr das nicht. Yoshi. Joshua ist auch dabei. Wie ich sehen kann. Er kann schwimmen. Nice. Nach Sunshine hat er also gelernt. Na warte, das, das kommt ja vor Sunshine. Das ja, Spiel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh Gott. Hilfe. Killt mich nicht. Das wäre gemein. Mein. Hier ist ein Pilz. Nice. nice, Sehr sozial. Bitte tötet nicht. nicht. Ich... Will noch leben. Oh, ich hab ihn irgendwie fressen können. Naja. na, nice, nice, nice. Hier oben gibt's noch was. Ich, ich lasse es lieber. Ich geh lieber hier lang. Oh, wie cool das aussieht. Mit diesem oh Gott. Ähm. Na gut, schwer war es jetzt nicht. Nö, nee, war schwer. Hier ist sogar ein Checkpoint. Warum gibt's hier einen Checkpoint? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Sonst beschwere ich mich ja immer wegen Checkpoints, aber äh, dass es keine Checkpoints gibt. Warum soll ich mich dann jetzt beschweren, dass es einen gibt? Macht gar keinen Sinn, Mike. Ja, sorry, ich bin dumm. Yoshi! Nein! Nein, Yoshi ist gestorben! Yoshi ist gestorben. Nee, er lebt noch. Der ist nur gerade am, am, am Schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen, geht's gut. Alles gut, Leute. Ich überreagiere nur. So, genug Money. Let's go. Was, Was, was, was da mit dir? Hat irgendwas über den Tod erzählt? Na, ja, egal. Ja, obwohl soll ich nicht das weiter bauen? Äh, na, lass mich lieber. Machen wir weiter mit dem Westflügel 1 OG. Yes. Dring. Das dauert immer so lange, das Geld aufzutreiben, habe ich das Gefühl. Man braucht hier voll viel Geld. Okay. Ein Moment. Hat irgendjemand was für mich? Nee, okay. Machen wir weiter. Ranken in dünner Luft. Äh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da schon. Das tut mir leid, Leute. Ich habe aus Versehen A gedrückt aus Reflex. Oh man. Die Gärtnerin war es aber mal wieder. Okay. Kennen wir ja... Ah, ah, ah, auch. das weiß leider nicht, worum es in diesem Level geht, aber naja. Anscheinend sind wir in den Lüften. Oh, das ist eigentlich voll die coole Idee. Oh, das, oh, das, das feiere ich. Das möchte ich mir auch mal ab, abschauen hier. Das ist ja cool. Das ist echt cool. Hey, das ist eigentlich voll nice. Nice, nice. Warum laggt mein Spiel gerade wenig rum? Oh, seht ihr das? Es laggt irgendwie gerade wenig. Ich bin das nicht! Das ist nicht wegen mir! Ich sehe auch, wie es laggt. Oh, da war ein From... Ich hätte hier sehen können. Ich riechen können, natürlich. Ah, ich rieche ihn. Ich rieche seine Stacheln. Eine pieksigen Stacheln. Komm, hau ab. <lacht> er ist jetzt jenseits gesprungen. Oh, Skull, Skull. Ich mag dieses Design, wenn die so auf die Seite springen. Was? Da war bestimmt einer. Ja, da war ein Riese. Ein Gigantomako. Ein Dynamax. Da, da, da, Dann. Dan, dan. Hier, seht ihr das? Jetzt habe ich einfach mal Stern. Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Warum ist das manchmal so? Nintendo erklärt mir das. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann es bitte schneller nach oben scrollen? Das dauert mir etwas lange. Das ist ein Lakitu-Diku. Warum lass mich von dem treffen? Egal, ignorieren wir ihn. Der kommt eh nicht mehr hoch. Da dam, dam dam da Ich kann schneller, wenn ich mit Y. Kann ich etwas schneller sein. Bist du Ge bist du krank? Bist du irre? Holy moly! Pepperoni! Krieg ich irgendwie ein Item oder so? Krieg ich irgendwas? Da kann man noch oben hoch, oder? Hier kann man doch bestimmt hoch keine Ahnung, geht nicht. Okay, schade. Mit dem Eischenpilz vielleicht. <lacht> nice. Ist hier irgendwas oben? Hier irgendwas? Bitte sag mir, gibt es irgendwo ein One-Up oder Münzen? Oder Ach, nichts. Geil! Egal! Haben wir das Level zumindest okay. geschafft? Heute läuft es gut. Freut mich. Heute läuft sehr, sehr gut mit den Leveln. Das erste Mal. Das geht immer ein erstes Mal. So, und wie viele Prozent haben wir jetzt? 36. Okay, ist eigentlich das Spiel dann. Ist das, das Story mal zu Ende, wenn wir 100% Prozent erreicht haben? Das ist gar nicht. Okay, dem Hund geht's gut. Und hier drüben gibt es nichts. Hier war einmal so ein Radiergummi-Typen, das ist aber mal weg. Habe ich da irgendwas verpasst oder so? Naja, der wird bestimmt schon kommen. Gumba-Rohrpost. Ich liebe Gumbas. Deshalb habe ich jetzt ein kleines Häuschen gebaut, wo man ihnen zusehen kann, wie sie durch die Glasröhren rutschen. Wer will ihnen Gesellschaft leisten? Eigentlich wären die süßen Gumbas Lohn genug, aber ich lege sogar noch ein paar Münzen drauf. Von Gumba-Fan. Gut, machen wir das mal. Warte, es war jetzt eine Drei-Sterne-Mission für nur 100 150 Münzen? Also 200 hätte ich ja jetzt normal gesehen, aber 150 etwas wenig, du, oder? was? du? Yes! Kann ich da durch? Nee, kann ich hier durchbringen? Doch, hier sollte ich eigentlich durchbringen können, ja. Wow, wow, nein. Ach, komm on. Wie komme ich denn da wieder raus? Ach, ich muss nach oben springen, oder? Nee, nee, nee. Ach so, hier kann ich ja gar nicht. Da kann ich ja andere, äh, Fähigkeiten haben. Ich habe ich andere Fähigkeiten, das will ich sagen. Mm -hmm. Was? Ich bin, auf, ich bin voll auf ihn draufgesprungen. Seht ihr, wie der zerquetscht ist? Cool Spiel! Dislike, ey, Leute, lass mal alle Like da. Oh yeah! Ja, Luigi würde mir wahrscheinlich ein Dislike da lassen, weil er nicht spielen darf, aber. Ist mir egal, Luigi, du darfst nicht spielen. Mir egal, was du dazu sagst. Gut, dann warten wir halt, bis er abhaut. Ganz brav. Ja, man muss nach oben springen hier. Alles klar, wollte ich gerade sagen, und dann sterbe ich. ja, man kennt bei mir, ich sterbe bei jedem blöden. Ich könnte natürlich von Luigi mir einen äh, Pilz, die Pizzen, aber lohnt sich das? Okay. Leute, by the way, für die, die es nicht wussten, wenn man in der Luft eine Stampfattacke macht, dann kriegt man so ein ganz klein wenig äh, Höhe. Ein ganz klein wenig. Aber das kann helfen. Das nervt mich voll in diesem Stil, dass die einen anvisieren. Beziehungsweise, dass die erstmal stehen bleiben, wenn ihr einen sehen. Und warum bin ich jetzt gestorben? Weil da irgendwie noch ein anderer Gumba kam und ich es nicht gecheckt habe. Super. Soll ich hier überhaupt lang? Ich denke mal, ich muss alle Münzen sammeln, oder? Warum sonst sollte Nintendo's einbauen? Wir machen keine Secrets. Glaube ich. Mach ich da hier runter? Wir kommt doch gleich ein Gummia, oder? Wow, okay, alles gut, alles gut. Oh Gott, hilf. Ähm ja, genau, das wollte ich eben nicht. Und jetzt sterbe ich bestimmt. Hab ich nicht recht. Nein, okay, noch nicht. Noch nicht. Ich glaube, ich schiebe mir gleich wirklich einen Pilz von Luigi. Weil ich will jetzt bloß nicht sterben. Gott, wo komme ich raus? Oh nein, hier soll. Ich, ich muss ja am Rende. Okay, hier muss ich jetzt Ende. Al-Claro, ah, Mario. Dann lass uns doch erstmal hier reingehen. Hilfe, Hilfe. Was ist das für ein Kranker? Ein Riesen-Oschi. Weg hier. Ein die riesen oschi Okay. Okay. Krass. Nice. Ach, da war sogar noch was im Gumba gewesen. Hä, warum war der jetzt gerade nicht da? Irgendwas falsch gemacht? Naja, wie auch immer. Juhu! Yes, ich hab's noch erreicht. <lacht> yeah! Und damit erreichen wir das Ende der Folge, wenn es euch gefallen hat. Ein Like wäre nice, ein Abo, falls ihr neu seid, eine Glocke natürlich aktivieren, falls ihr dann neu seid, weil sonst verpasst ihr meine Videos und warum solltet ihr dann abonnieren? Hä? Okay? Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, schönen Tag noch, wir haben 37% erreicht, nice und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ganz wieder heißt, ein Video von mir. <lacht> Lull, oder Mario Maker? natürlich, das, das könnte auch sein. Haut rein und ciao, Leute.